Jo Leute und willkommen zur 11. Folge von Viola! In der letzten Folge haben wir es endlich geschafft, mit Justice anzufreunden. In dieser Folge besuchen wir ein interessantes Trommeldorf und lernen dort einen neuen kumpanen kennen. Das der Let's Play wurde wie immer auf twitch.tv slash gestreamt. Der Link ist in der Beschreibung, geht euch gerne ein Foto da lassen. Ich werde dort wahrscheinlich dreimal die Woche streamen, je nachdem wie ich Zeit habe. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal hier. Ich heiße ZwackMav. Ich habe immer noch ein Intro. Wir haben wieder ein paar neue Sauber gelernt. Dann ändern wir gleich erstmal schön die Party. Aber bevor wir zum Trommeldorf gehen, gehen wir jetzt nochmal zurück. Ähm, wir können jetzt die Nebenquests von äh, Nico machen. Seine Eltern besuchen quasi. So, Text nochmal. Hey, it's fun to go back home after so long. Are we really going to see your parents? Yeah, of course. It will be great. In my right people only meet another parents if they're involved. As friends? No. That's silly. Where are we headed? We need to use the uh, oh, capricho of the woods uh, to travel to my parents' place. The butt should be near me. Okay, dann spielen wir das tolle Lied. Du hast zwei Bitches. <lacht> das ist echt geil, Mann. Ich liebe das. Das ist bis jetzt mein Favorit. Das richtig nice. Und oh, was jetzt? Äh.. Warum hat das nicht geklappt? Mal runter. Wir haben besser einfach mal so sein Haus. Ein Haus war hier hinten irgendwo. Ach. Ich muss muss so oben rüber springen. Kommt da glaube ich gar nicht hoch. Ja, gegen mit XP. Ich wollte eigentlich gar nicht gegen ihn kämpfen. Ja, man kommt hier nicht mehr hoch. Fuck. Ähm. Ja, meint, machen wir wohl ein anderes Mal. <lacht> äh, wo ist das Lied? Travis Reise-Lied? Oh man. Können wir wohl doch nicht äh, seine Eltern besuchen gehen? Ich weiß nicht, ob das noch nicht im Spiel eingebaut ist oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich hätte das wahrscheinlich einmal offline irgendwie erforschen und dann nicht abspeichern. Einfach Alter 4, nachdem ich das dann rausgefunden habe, mehr oder weniger. Pommeldorf. Wait, Monster Invasion? No worries, as long as Artie here, we'll be safe. Oh, die haben Vertrauen in Arti. Mal, das ist. Marco, äh. Ähm, why am I wearing this coat, even though I'm inside? That's a secret. Äh, das Spiel ist relativ neu. Das kam letzten Monat raus. Das ist jetzt nicht mal. Ich glaube am 17. Februar ist das rausgekommen. Das ist ein neues Spiel. Heading towards the mountain wir we'll have to cross the lake. So unless you can walk on water, you're out of luck. Oh nein, wir müssen auf Wasser laufen. Wir uh, you've been bestimmt vill you've been to a village of birds. Well we're not birds but it's still pretty cozy here. Ich finde das Spiel ganz nice, also ich hatte bis jetzt nur zwei kleine Bugs, die Story ist eigentlich ganz gut bis jetzt würde ich sagen und ja keine ahnung ich mag halt dass man das ist ein jump and run -Spiel, aber es hat auch JRPG fight mich ja nichts ist ganz cool wird bestimmt auch als speedrun interessant sein weil man da halt überlegen kann wie viel xp nimmt man mit und sowas was lebt mal weiter hey, what a beautiful place i never knew there was a village here it doesn't seem like much, it doesn't seem to like much just a couple houses It's the people that make it a village. And they seem free and happy. That's how it's supposed to be. Maybe you're right. If we have time, do you think we could swing by in my village? I think Rams needs to know about this. Oder will sein Alten vom Dorf erzählen. I am a bard uh, by trade, a uh, songstress. Most people play instruments, but the voice is the most beautiful one. And singer haben wir gefunden. Uh, Tachi and, Ar and Art are amazing. Thanks to those two, we are safe from any kind of invasion. Ich will die beiden kennenlernen, die scheint stark sein. Justice. What? The name? It's so badass. <laughs> Thank you. Maybe I should choose a, a, a cool name like that about truth it's honestly something you embody or value in particular What? oh it's that why your name is justice why do i even bother with you uh yo, viel spaß vom lurken auf jeden fall und danke fürs reinschalten happy lok wünsche ich dir guter Kaiser master hier Are you're going to mount you're going mountain climbing Too kalt cool for my blood. Deine Kite werden gleich. Der sieht besonders aus. Ach, das ist Robin wieder, Alter, der Händler. Gerne, gerne kiten, nicht dafür. Miauais. Achso, nice to see you again. Don't say that word. I've been looking for gems, but instead I found this crying uh, little village. Uh, they've got some sort of metal creature here. It freaks me out. <laughs> More or less weird than a talking cat. That's rude. <laughs> you're lucky you're a well customer. <laughs> wow. <laughs> to or so. face. So. Tanya. My daughter, uh, my daughter, Eleanor. Really gifted. The machine is a little weird. It's a big help in defending our village. There's another inventor here. I've got the smartest doctor, uh, daughter ever. Building robots and tagging names. That's my Ellie. Okay, the Ellie is also an interesting person to be. das that's the bestimmt with the robot. Nee, that's Tashi. Yeah, you guys visit us? Something like that. Well, allow me to welcome you to Drum Village. It's the village of drums. It's uh, nice to meet you. I'm Viola. And I'm Ellie. Ah, okay, there's Doch Ellie. That's wahrscheinlich Eleanor. Uh, you can call me Tashi. Techie, Tashi, Yep, I build lots of stuff. My latest and greatest creation is this magnificent machine. Machine. Artie. Greater status recognized Who made a robot? A super fighting robot My uh, combat processes have a high success rate Why does it have a top hat? My, pro my programming values stubbornness Isn't he fun? That's one way to put it Listen, I need to get to the peaks Do you know how to get there? Sure, just cross the lake Just cross the lake. She's, she shay, she says... Oh my god. Creator Eleanor, I believe this human is incapable of swimming. Oh... Well, I've got just a, just a, just a thing to help her, don't we? Understood musical companion activated. If the robot can play music... Hey, marvel at my creation. And my aboe. <laughs> And his bow. He makes a robot ruhigste was the rest of the time Ah cool, we learned this we can do it in the future Woah So what is, what's the situation? Mountain climbing is a hobby? I'm going home And while I'm at it, I figure out I may as well close the black hole Hmm, you know to save all of Vilna. No, I got that. Okay, I've decided. Uh, you can take Artie with you. That I don't think that's necessary. I bet Artie to protect the Trump Village from monsters. So if you're going to stop it, a cop, <clears throat> a copan. Oh my God, a copanerjeng. You is a logical. Yeah, it's logical. I still don't think that. Too late. Hey, transfer leadership ra right. Jetzt, acknowledged. jetzt haben wir echt viele die wir quasi unter Party nehmen können. und I get to say don't I get to say in this? Nope, good luck. erst ist hier ein bisschen zu laufen weiß nicht, wir sind jetzt Schnee ging also werde ich auf jeden Fall gleich Justice, Justice mit reinnehmen. wahrscheinlich den Vogel rausnehmen. I'm ready to provide assistance and de deppiness. Whoa! Love the blue armor. Deppiness, huh? Correct observed. How do you do? Well, it's something. Now we have to carry this. Tin can around. Very not, I will do the carrying for you. <laughs> Damn. Monsters need uh, not to be a part of our group. Better to be a monster than a lifeless machine. Oh no, schreiten die sich. Yo, Tiger, what's going Okay, okay, time to calm down. I perfectly calm. <laughs> Likewise. Clearly. They are the same. Come then, I will lead you to the mountain. Leave this rust, rust bucket behind and follow me. Right, I think not. I'll stick with the rust bucket. <coughs> rust bucket, thanks. Please be reasonable, my son. Um, Come on, guys, justice. Uh, justice is here to help us. He tried to kill us not a uh, long time ago, but he's not doing that right now, you see. Forgive us. Uh, forgive us for being reasonable, Sunshine. Viola. Ah, uh, what's lava? Very well, if uh, if you so desire, I will cooperate with this robot. Let me fight for you, Violing girl. Allow me to demonstrate my trust. Uh, trustworthiness. I uh, think about it. So, yo, Tiger, uh, Tiger, was geht? Alles gut bei dir? Herzlich willkommen. And then here, my of a of party. Ähm, wir wollen den Vogel rausnehmen tauschen ihn hier mit Justice weil die wahrscheinlich Feuer kann äh eher besser gesagt Justice ist ein R Hey, jetzt der große Test macht Feuer Doppel Damage oh du penst gleich dann hoffe ich kann dich schön deinen Schlaf quatschen wünsche ich dir eine gute Nacht schlaf schön und so 3000 XP für 4 kleine Ficker. Sehr gut. Ich habe mir gleich angeguckt, was Justice für Fähigkeiten hat. Ups. Ach, du willst nicht schlafen, aber jetzt bin ich voll daneben geschwungen. Das dann natürlich RIP. So, mal sehen was hier oben ist. Oh, was? Oh mein Gott, das hat nicht ganz gereicht. ich bin sicher kommen da hoch. Das war natürlich an, die Tiger, wenn du nicht schlafen willst. Oh man, ich glaube ich muss nach oben drücken beim Springen. Nicht zur Seite. Ach ich bin bescheuert, ich weiß nicht wie man da hochkommt. Man kann da rechts äh, wahrscheinlich wohl jumpen. Muss gar nicht durch die Mitte, sondern hier lang. Jawohl. Oh, da oben sind noch mehr Kanonen. Holy shit. Okay, die Dinger sehen definitiv noch Eismonster aus. Ich denke die one-shotten hier. Well. Also wenn das keine Eismonster sind, dann weiß ich auch nicht. Was? Kein Double Damage. Ich bin verwehrt. Den nicht mal mit zwei Spells, so können wir aber ihre Fähigkeit angucken. Ach guck mal, die hat auch direkt einen AOE-Angriff. Flame Breaker. Ja, aber die sind echt tough, die Gegner, das ist krass. Die hätten doch noch gut was aus. Guck mal, von da von da rechts geht es lang. Ich dachte, ich muss wollen und dann. Ach, mal hier ist auch noch was. Ach, ich bin bescheuert. <lacht> und erstmal die Truhe. Sieht aber gerade so aus, als ob der Hauptweg nach oben führt. Ups. Also da sind so unten was liegen lassen. Diese gehen wir jetzt aber einfach mal ein. Wird schon schief gehen. Oh, ich dachte wir schaffen den Jump nicht. los call. So die können wir mit Viola one-shotten. Kann ich jetzt Mana verschwenden. Ich bin schwach gegen Blowbeat. Level Up, Sibyl. Er sagt. Ach guck mal hier können wir den. So, okay, wir gehen einfach nach unten, weil hier können wir den Wasserfall spalten. Wir mal unten, irgendwas ist. Ups. Guck hier, auch oh, mal hier ist noch eine Truhe. Holy shit. Feld potions. ist ganz unten bestimmt auch noch irgendwas. Oh man. Puh, wir bleiben uns einfach runter. Ach, never mind. Ich dachte, hier unten sind noch Wege, aber hier ist gar kein Weg. Oh mein Gott, ich bin umsonst runtergesprungen. Was war knapp? Oh nein! Oh, geil! Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, nach oben zu schießen in solchen Situationen und nicht zur Seite diagonal. wenn man dann besser lenken kann, wo man quasi landet. Oh mein Gott! Okay, wir müssen geduldiger sein. Er schießen, wenn wir quasi. Wenn er nach unten geht, jetzt. Sauber. Ach ne, ich kenne die Lieder ja nicht auswendig. Ähm, der Wasserfall -Walzer. First try. Ja <lacht> recht zügig. Easy Clef. Wer ist jetzt der idiot <lacht> Mal schauen, was hier in der H da wird wahrscheinlich eine Höhle sein. Was hier drin ist. Oh, es ist doch keine Höhle, es geht quasi hier in der Luft weiter. Und es ist auch sehr irgendwas Oh nein. Ich will jetzt nicht, man kommt da nicht mehr hoch. Ah doch, man kommt da hoch. Hat kurz Angst. Ich ja diese Story verpasse. It's been some time since you've party Oh my god participated in courtship, hasn't it? How do you know all this? Good intuition intuition. Also, Viola told me. She has no sense of privacy. I prefer your clumsy conversations conversations with Momo made it obvious. I'm not clumsy. Right. right. Überhaupt nicht. Warte mal, ach. Ich wollte mir Grand Flame angucken, was das für ein Zauber ist. Okay, mehrfach Wir werden schon eng stärkere Gegner treffen, dass wir uns Spades alle lesen können von anderen Typen. Neuen Spades. Ups. Guck mal, der grüne ist komplett neu, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, das braucht E75 CP, um das lesen zu können. Ist echt scheiße, dass man die Dinger lesen kann, wenn man die nicht aussehen kann. Wenn man also neuen Spell hat, kann man nicht gucken, was das Spell macht. Bisschen stressig. ich das jetzt die meisten. Das reicht immer auch nicht, Mann. Aber ich glaube, da brauchen man keine AOE mehr, einfach zwei normale Angriffe. Der Mana-Verscheinung hier in Space machen. Jetzt vielleicht etwas schneller, aber dann geht es ja nicht. Vielleicht hätten wir eben sogar oben lang gehen sollen und nicht hier runter springen sollen. All. Oh nein! Was passiert? Achso, hier ist ein Kampf. <lacht> Ich wünschte man könnte auch mit Angriffen CP generieren. Aber leider ist das nur... Wenn sich. ich... glaube wir kennen okay, die weißen Dinger jetzt auch mit Lobby mittlerweile. Weil ich jetzt gerade ein Level Up hatte. Ja, yep, okay nice. Wobei für zwei sollten wir trotzdem keinen Spell einsetzen, sondern einfach aufhauen. Ich mach mal kurz ob die oben irgendwas war. Hier ist auch bestimmt irgendwas. Ach, hier waren wir. Wir haben nichts verpasst mit unserem Rückenjump. Ups. Okay. Gut, dass wir runtergerutscht sind und nicht richtig gesprungen sind, nicht gejodelt haben. mal eine alternative Strategie jetzt. Oh was, vier Schaden, Alter. Ja, gar kein Schaden. Zwei von den Wonschaden schaden auf jeden Fall. Er ist nicht ganz gut, so gefällt mir in der Kampf. Wir hätten vielleicht sogar Schild machen können mit um uns ein bisschen Animation zu sparen. Den In Greenstone's äh, Gem. Die Gems, die wir gerade ganz, Gems hier gefunden haben, müssen wir uns auch irgendwann mal angucken. Was machen wir nicht jetzt. Es sind zu viele, um das jetzt hier durchzuschauen. Da nehmen wir uns irgendwann mal extra Zeit für. Spitfire. Nein, ja, Spitfire. Nee, Spitfire. Verwechsel die Namen immer wieder aufs Neue. <lacht> so ein kleiner Truck dazu weil ich anfange hier mit den Liedern <lacht> ich immer wieder gerne mal daneben klicke und dann Angst habe dass ich es wieder tue macht mich nervös das direkt eine Truhe oh ups der Status Potions und nie benutzt den Scheiß ich frage mich, ob da oben irgendwas ist. So, wo ist die A-Taste? Da ist die A-Taste. Ja, das Lied ist echt leicht, weil man nur eine von den vier Tasten drücken muss. Aber mit den A, X, Y und B-Tasten durcheinander. Solche Lieder sind easy peasy für mich. verwehrt. Wann geht hier nicht weiter? Was ist denn ein Scam hier? Wow, das one shot diese Dinge. Krass. Ah, ihr seht schon, die Feuer hat auf jeden Fall OP in der Eis-Gegend. Sehr nice. Level-ups. Ich weiß nicht, was für die spielen soll. eng 1 hilft nichts. Warte mal vielleicht. dieses Lied, das der Auslöser. Aber wenn das der Auslöser, dann weiß ich auch, wie ich im Wald weiterkomme. Muss ich da so einen Knospe auf dem Boden finden, dann kann ich das spielen. Ich glaube, als wir das Licht leerten... Ah, okay, so war es. Okay. Jetzt weiß ich, wie wir die Quest mit Nikos Eltern machen können. Wir haben es herausgefunden, ja Leute. Oh fuck! Oh fuck's sake! das jetzt nochmal spielen? Oh mein Gott! Ja, das ist einfach abgeglitscht, ey! Das ist halt weil kein Glitch! die im Spiel bis jetzt immer noch. Okay, dann geht's Story weiter. Ich wäre gerne erstmal hier lang. Nein! Was? Hier ist nichts? Ach, da ist wieder so eine Bohne im Boden. Ich dachte, wir Sekunde, ist Kunde aus Sackgasse, ey. <lacht> der trollig. Lobbiet! Die Macht der Violine. Man sollte jetzt immer die Attacken schreien, die sie machen. Das ist schon nicht lustig. Du, du, du, du, du, du. Aber das hier ist jetzt auch nur ein extra Weg, also eine Tour oder sowas. Und das geht schon ziemlich weit hoch. Das kann doch der Mainway sein. Dann haben wir rechts eben ein die Story gescript. Dann gehen wir gleich nochmal zurück. Ich einfach runter und sag, wenn weiter geht's. Warte mal. Wir machen wir auf normale Angriffe. Hier geht die Mana auf Viola aus. Sibyl hat schon wenig Mana, schon mal schlecht. Okay, Sibyl hat ein Level up, never mind. Wieder volle Mana. <lacht> It's good, man. Okay. Hier scheint das Ende zu sein. Dann gehen wir noch mal hier ein Stück runter. Hier sind wir noch Story. Hallo. No? Wir müssen einmal raus und wieder reinlaufen. Regiert wird. Ah, okay, perfekt. What can I do when uh, to win your trust, Henrys? Uh, you've been helping us so far. I don't plan on stopping. Gut. <laughs> hm wow. Ich sollte auch Teilen machen, springen können. Weil <lacht> es nicht so... ...entscheidend, Ein Justice hat auch ziemlich starke, normale Angriffe wir sollten ihr mal gems geben wir gar nicht gems für justice, justice. Wir gucken uns doch noch mal an was wir für gems haben ähm, das status ich denke wir geben ihr stärke nee, magie gems Helbo magie denke, speed wo eine Jam jetzt nicht der sieht ganz okay aus hm. oh guck mal der ist okay der Jammer. macht jetzt zwar langsam aber extrem stark dann machen wir hier nochmal das in Anführungsstrichen komplexe Rätsel oh Mann, ey Ich kann ja, einfach mit den ersten schon schießen. Ich weiß, warum da zwei Kanonen sind, um <lacht> es noch mal etwas einfacher zu machen für die nicht so schießbegabten und einfach damit es besser aussieht. Das könnte auch sein. Eins von beiden, ich denke, das ist einfach nur optisch, damit das ein bisschen schön aussieht. Die zweite Kanone hat keine richtige Funktion. Hey. Pathfighting complete. <laughs> wow. My system has provided an optimal path towards the mountain. Stop making a fool of yourself. You would not have gotten this far um this far were it not for my strange. Strength, strength, oh my god. I get it, you're both awesome, Justin. More importantly, what's our plan? Once we reach the mountain, how do we get up to the black hole? Hmm, allow me. The path leading inside the mountain is blocked. And uh, the way upwards, however, is simple. Oh yeah? Yes, you climb up with your bare hands. <laughs> This is trying. Well. Well set of hands for me and then reconsider we'll it. Holy justice, I don't think we can climb all the way up either. Devising alternate plan. I will scan the environment for the easiest path upward. That's a great idea. This will take approximately <laughs> oh my god, approximately two years, 12 weeks, four days and 70 hours, 31 minutes. That's... <laughs> in forty... forty-three uh, seconds. That's, I don't think about it. Can I suggest, suggest a plan that act actually works? The blue the blockade just as mentioned. Know how to deal with that? Oh. I've been here before, kid. It's all up in the brain cells. <laughs> I meant... How do you deal with it? Oh. Well, what's the story without a bit of mystery? I'll let you know once we are there. As long as it doesn't take two years. <laughs> That's a promise. Jamon daskelett. Was? Wir dürfen nicht das Lied spielen. Oh Roboter an. That's neu. Arty. Conversational processes activated. Hello Lila Viola. It's just be just Viola will do. Are you not the leader of this operation? I wouldn't call this an operation. What are you trying to accomplish? I'm going home. And saving Vina while I'm at it. And your allies just and your allies have just eh, oh my god. And your Alice allies have joined you. the Raute Arena, irgendwie slotter ich aber extrem automatisch. My friends have define the difference oh jeez i think you make edits just to achieve a goal a uh, friend, you can just hang out i can hang <laughs> you can uh... designate uh, designate on a tree or cliff to hang from that's not you know what i'm not going to stop you trees are plenty acknowledge ich werde practizieren, hanging out. Guter <laughs> Worte, ey. Ich trinke ganz schön einen kurzen Schluck Wasser. Wenn ich so mache, wieder einen Knoten. Gehen wir mit unserem Problem hier Justice. What kind of music do you like, Justice? Is this relevant? What's the kind of thing Pranks talk about? How pointless? I have none. That's not very surprising. <laughs> Father taught me how to play the double bass. Therent it. He only knew how to play a, a comp... Accompaniment? He said. Was it strange for you? Uh, accompaniment is a simple task to play. Sorry, I meant it was strange to be raised by... NO! Don't interrupt me. You are going to speak absurdity. My father is my father. I may be monstrous descent, but the thing that made me did not raise me. So you know what uh, made you? We will speak of this no more? <laughs> oh, Flame Breaker 2. stärkeres was four younger attack. How are you feeling, Sybil? Hmm, alright I suppose. Do you want to talk? What about? If you want, maybe you could tell me about the head mage. About Isabella? She was incredibly gifted. I've never heard her raise her voice or seen her angry. Ingrifair called me down, she sounds sh wonderful, she was, I, I never did find out what she saw in me, I'm sorry you went through that, what do you think I should do, with that, I wasn't to turn it all back, I want to turn it all back, I'd give everything for even just a single day with her, That's. I know how that feels, but that's impossible, I know that. Better than anyone. Anyway. Hey, yeah. Do you think we can head back to the tower? Just to see it one more time? Okay, hier ist es ziemlich einfach. Wir den Borg, äh, den Tonhorn besuchen. Jetzt ein lustiges Skelett. You've traveled all of Vilna, right, Mellow? Pretty much. Uh, Wusty needed me around for muzzle and uh, eloquent speeches. Wusty? Or nickname for Visteria. Uh, the old hearing from Sibyl's books. Ahem, from real life. Sibyl's history book is a little detached. Right, sorry. No worries, just critical of literato. literato. Are you a writer? Used to be, I wrote a few fantasy books before I met her. After she went back to her own world, I drafted up her memories. Do you have them with you? I gave it away right, right when I decided to guard the castle. My writing kind of slowed down after that. Monsters ain't fond of reading. That's too bad. I'd like to read it. Uh, the draft needs so much editing. We can do it together. With you? No thanks. Er hat wieder eine neue Fähigkeit gelernt. Wir müssen gleich mal die Fähigkeit vom Skelett angucken. Oh, Siren. Can you tell me something, Siren? Anything you want. Tell me about justice. How did that happen? Well, she's adopted. Obviously. I found it in Abedon- A oh my God! I hate this word. Abandoned in the violin woods as a young boy, he's not—he's no storm, deer. But his horns were impressive even then. I couldn't bring myself to leave him behind, even though he's a demon, devil, even half monster, half person. Nobody knows how they came to be, and nobody trusts them. He's very pissy. That's probably why. Everybody can be pissy. That's just just that's just people. I did my best to instill heightens and love to him. He just put in a different direction. He tried to beat me up. Oh, on his behalf, I'm sorry. <laughs> no, he has to apologize to me personally. I'll try to convince him. Height of life, this a hiding spell. Aber wir können gar nicht mit unserem Nico reden, schade.